Lass mich damit beginnen, Sadhguru, zu sagen, dass ich niemanden kenne, der mehr gleichzeitig tut als du. Du teilst wunderbare Dinge mit Millionen Menschen und du findest Zeit Golf zu spielen und du fährst Motorrad wie ein Champion. Ich weiß nicht, was du alles tust. Wie hast du Zeit? Das letzte war gar nicht gut. Ich weiß nicht, was du alles tust, gar nicht gut. Nein, das ist ein Gefühl des Stauns. Und es gibt sehr beschäftigte Leute, was wir auch von uns glauben. Wir wüssten gern, wie du deine Zeit einteilst und welchen Rat du uns geben würdest, damit das Leben außerhalb der Arbeit sinnvoller wird, zumindest mehr als jetzt, etwas näher dran an der Art von Leben, das du führst. Was ich an den Menschen beobachte, während ich immer öfter auf Reisen bin und unterschiedliche Menschen treffe, Geschäftsleute, Akademiker, Wissenschaftler und normale Leute auf der ganzen Welt, ich sehe, dass die meisten Menschen in den 24 Stunden des Tages eher zerstreut als beschäftigt sind. Das heißt, ihre eigenen Gedanken und Gefühle sind so wichtig, dass sie die meiste Zeit verwenden, um sich damit zu beschäftigen. Sie arbeiten vielleicht, aber bei ihrer Arbeit gelten viele Anstrengungen in ihrem Innenleben. Wenn du irgendwie mit Sport oder Kreativität zu tun hast, dann wüsstest du, ein bisschen Anstrengung bedeutet, dass dein Ball irgendwo hingeht, dass die Musik macht, was sie will, dass dein Gemälde missrät und nichts passiert, wie es soll. Oder mit anderen Worten, was sehr einfach sein könnte, ist leider mit vielen Schwierigkeiten beladen. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Menschen ein phänomenales Werkzeug erhalten haben oder eine phänomenale Maschine, nämlich die Maschine Mensch und vor allem den phänomenalen menschlichen Geist. Sie versuchen, diese Maschine oder, wenn du willst, den Computer zu bedienen, ohne das Handbuch zu lesen. Jeden Tag kämpfen sie mit ihrem eigenen Zeug und die Probleme sind noch nicht gelöst, wenn sie 20 Jahre alt sind. Bis zum letzten Tag auf dem Totenbett kämpfen sie mit den gleichen Dingen, ihren Gedanken und ihren Gefühlen. Wenn sie schon früh lernen, sich zu sortieren, dann müssen sie sicher nur halb so viel arbeiten wie jetzt und können dabei viel produktiver sein als jetzt. Ich bemühe mich, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Ihr Leben leicht, ohne Anstrengung zu leben. Noch eine Sache, wenn wir von Arbeit sprechen, von den vielen jungen Menschen, die Anerkennung erhalten für die schönen Dinge, die sie tun, von denen spreche ich nicht. Aber generell heißt Arbeit, den Menschen ist immer gesagt worden, dass sie hart arbeiten müssen. Niemand sagte ihnen, dass sie mit Freude arbeiten müssen. Niemand sagte ihnen, dass ihre Arbeit Ausdruck von Freude oder Liebe sein sollte. Sie müssen hart arbeiten. Wenn man hart arbeitet, wird das Leben öde sein. Wie denn sonst? Mühsam tut man etwas nur, weil man nicht weiß, wie man es tun soll. Wenn man das wüsste, würde man es mit Leichtigkeit tun. Wenn man also etwas tut, ohne es gelernt zu haben, ohne genug Zeit in Erkenntnis zu investieren, wenn das Leben nur aus Äußerungen besteht, dann wird das Leben eine einzige Anstrengung. Die meisten Menschen tun nichts, außer ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Vielleicht Kinder zu bekommen und eines Tages zu sterben. Weiter nichts. Sie mögen glauben, dass sie viel tun, aber das ist alles. Essen, Schlafen, Kinder bekommen und eines Tages sterben. Das ist so viel Aufhebens. Jedes andere Wesen kann das. Vom Wurm zum Insekt, zu allem Möglichen. Alle tun das. Sie alle verdienen sich ihren Lebensunterhalt. Sie essen, schlafen, kriegen Nachwuchs und sterben. Mit einem Millionstel unseres Hirns können sie das tun. Mit diesem großen Hirn sind die Menschen am Kämpfen. Nicht mit dem, was sie tun, sondern mit dem Gehirn selbst. Ihre eigene Intelligenz ist zu einem ernsten Problem geworden. Was der größte... Segen in unserem Leben ist, was die größte Wohltat in unserem Leben ist, nämlich unsere Intelligenz, das ist zum Problem geworden, weil sie nicht wissen, wie man mit ihr umgeht und sie benutzt, ständig arbeitet die Intelligenz gegen sie. Wenn ich das sage, haben die Leute alle möglichen Namen dafür, alle möglichen Wörter, um es zu beschreiben, vielleicht nennen sie das Stress, vielleicht Anspannung, vielleicht Elend, vielleicht Depression, vielleicht Angst, vielleicht Wahnsinn. Im Grunde ist es eure Intelligenz, die sich gegen euch wendet. Eure Intelligenz arbeitet nicht für, sondern gegen euch. Also ist meine wichtigste Arbeit, dass wenigstens Körper und Geist für euch arbeiten. Vielleicht arbeitet sonst niemand für euch, macht nichts. Wenigstens euer Körper und eure Intelligenz müssen für euch arbeiten. Wenn das passiert, wird euer Leben natürlicherweise glückselig, anmutig und erfolgreich sein.